Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Michael Paveletz. Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Mehr als 60 Jahre lang wurde in Deutschland Strom aus Atomenergie gewonnen. Am kommenden Samstag ist damit Schluss. Die letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke, Isar 2, Neckarwestheim und Emsland, gehen dann endgültig vom Netz. Alles ist beschlossene Sache, aber die Diskussion über den Atomausstieg, die geht weiter. So hält die Wirtschaft ihn für verfrüht. Sie befürchtet Versorgungsengpässe und noch höhere Energiepreise. Gabohallas im Hauptstadtstudio. Was sagt denn der Grüne Wirtschaftsminister zu diesen Befürchtungen? Robert Habeck sagt, die Lage ist im Griff, die Versorgungssicherheit ist gewährleistet und er begründet das mit den Flüssiggasterminals, die im Norden gebaut wurden und auch noch gebaut werden. Und er sagt auch, die Gasspeicher sind gut gefüllt. Sagt also, man muss sich da keine Sorgen machen, aber der Industrie reicht das eben nicht. Die befürchtet einen Standortnachteil, zum Beispiel durch steigende Energiepreise, dass Unternehmen vielleicht abwandern könnten und dass die Energiewende nicht schnell genug vorankommt. Die berühmten fünf Windräder, die am Tag gebaut werden müssten, davon ist Deutschland natürlich noch weit entfernt. Eigentlich hatte der Kanzler ja ein Machtwort gesprochen. Die Atomkraftwerke werden abgeschaltet. Wird die Diskussion trotzdem weitergehen? Die Diskussion geht ja weiter wenige Tage vor diesem geplanten Atomausstieg. Das Machtwort haben Sie angesprochen, also der Brief an die Minister Lindner und Habeck. Aber trotzdem wird diskutiert. Die Grünen sagen, es soll auf jeden Fall beim Atomausstieg bleiben, weil Atomkraft sei teuer und unsicher. Die FDP sagt, das ähm, sei falsch, man müsse eigentlich bei Atomkraft bleiben. Man müsse zu Kernfusionen zum Beispiel forschen. Da wird den Grünen eine Blockadehaltung vorgeworfen. Und die Union sagt, das sei nicht gut für den Klimaschutz, jetzt die Atomkraftwerke abzuschalten. Aber man muss eben auch so realistisch sein. Wenige Tage vor dem Ausstiegsdatum kann man das natürlich auch nicht wieder zurücktreten. Einmal so einfach. Gabo ja, Hannes, vielen Dank. Standorte ukrainischer Truppen, Angaben zum Munitionsverbrauch, Liefertermine für westliche Waffensysteme. In den vergangenen Wochen tauchten im Internet offenbar geheime US-Dokumente mit brisanten Informationen auf. Die US-Regierung zeigte sich mittlerweile äußerst besorgt. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Kirby sagte, Washington nehme die Sache sehr ernst. Man prüfe Auswirkungen auf die nationale Sicherheit und stehe auch mit den Verbündeten im engen Austausch. Allerdings seien die Unterlagen teils manipuliert worden. Nach 20 Jahren in Verantwortung könnte es für ihn dieses Mal knapp werden. In der Türkei wird in gut einem Monat gewählt. Präsident Erdogan tritt erneut an. Seine islamisch-konservative AKP steigt heute offiziell in den Wahlkampf ein. Umfragen deuten allerdings auf ein enges Rennen hin. Denn es gibt viel Kritik an ihm und seiner Regierung. Stolz präsentiert Präsident Erdogan die Anadolu, den ersten türkischen Flugzeugträger. Ein Symbol für den regionalen Führungsanspruch des Landes. Die Anadolu mit ihren Fähigkeiten zeigt allen, dass wir ein Land sein werden, das bahnbrechende Technologien, Systeme und Lösungen entwickelt. Erdogan steht unter Druck. Die Umfragen sind schlecht, da wird jede Gelegenheit genutzt, um sich zu profilieren. Der Wahlkampf in der Türkei geht in die heiße Phase. Das Land ist tief gespalten in Erdogan Gegner und Befürworter. Erdogans Herausforderer Kilic Darolu, Chef eines breiten Bündnisses aus sechs Parteien, führt in den Umfragen. Das Land muss zusammenkommen. Dieses Land braucht Frieden. Es braucht Einigkeit. Wir müssen uns wieder umarmen. Nach 20 Jahren Erdogan ist die wirtschaftliche Lage in der Türkei schlecht, die Inflation hoch. Viele können sich das tägliche Leben kaum mehr leisten. Ich habe sonst immer für die Regierung gestimmt, bin jetzt aber nicht mehr zufrieden. Das Leben hier wird auch für Erdogan-Anhänger immer teurer. Ich hoffe, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Auch die Unzufriedenheit über das Krisenmanagement der Regierung beim Erdbeben ist groß. Denn nach zwei Monaten leben noch immer Hunderttausende Opfer in Zelten. Es könnte eng werden für den türkischen Präsidenten bei den Wahlen am 14. Mai. Vielen Menschen ist sie weitgehend unbekannt. Dabei ist die Sozialwahl neben der zum Bundestag die größte Wahl in Deutschland. Rund 52 Millionen Menschen sind nach sechs Jahren wieder aufgerufen, bis zum 31. Mai die versicherten Vertreterinnen und Vertreter bei den gesetzlichen Krankenkassen und der Rentenversicherung zu bestimmen. Zum ersten Mal ist es in einigen Bereichen möglich, online abzustimmen. Wer Renten- oder Krankenkassenbeiträge zahlt, kann mitbestimmen, was mit den Beitragsgeldern geschieht, und das schon seit 1953. Wem gehören diese Versicherungen? Uns, den Versicherten. Also muss ja jemand auch in unserem Namen diese Versicherungen verwalten und gestalten. Und genau darum geht es bei der Sozialwahl. Nämlich, dass wir die Parlamente wählen, also die Selbstverwaltungsorgane der Sozialversicherungen, wo Leute drin sitzen, die in unserem Namen diese Versicherung mitgestalten. Wählen dürfen alle Beitragszahler in den Sozialsystemen über 16 Jahre. Dieses Mal sind das 52 Millionen Wahlberechtigte. Bis zum 31. Mai haben sie Zeit über die Zusammensetzung der Sozialparlamente, der gesetzlichen Krankenversicherungen und der Rentenversicherung abzustimmen. Wahlunterlagen und Informationen kommen per Post. Man wählt keine Einzelpersonen, sondern Listen. Aufgestellt werden diese von Institutionen, Gewerkschaften und Verbänden. Aber auch von Versicherten und Arbeitgebern selbst. Die Wahl ist wichtig, denn die Sozialparlamente entscheiden über Haushalte, Vorstände, Ziele sowie Bonusprogramme und Wahltarife der jeweiligen Versicherung. Ein Novum dieses Jahr? Damit mehr Menschen bei der Wahl mitmachen, bieten fünf große Krankenkassen in diesem Jahr die Möglichkeit zur Online-Wahl an. Getrübte Sicht. Ungesunde Luft. Ein schwerer Sandsturm ist über die chinesische Hauptstadt und mehrere Regionen Nordchinas gefegt. In Peking stieg der Index für Luftverschmutzung gestern auf einen Wert von 1.300. Schon ab Werten ab 150 gelten als ungesund. Insgesamt waren nach Behördenangaben mehr als 400 Millionen Menschen von dem Sturm betroffen. Und nun die Wetteraussichten. Morgen im Nordosten meist trocken, sonst zeitweise Regen, zum Teil länger anhaltend und kräftig. Am Nachmittag im Westen Auflockerungen und Schauer oder kurze Gewitter. Höchstwerte 8 bis 17 Grad. Um 16 Uhr, da haben wir die nächste Tagesschau für Sie. Informationen und Hintergründe auch durchgehend auf tagesschau24 und tagesschau.de. Bis später, Ihnen einen schönen Tag.